Jo Freunde, nochmal ganz kurz vorab und zwar möchte ich euch gerne bitten, einmal den Like-Button vorher schon mal abzuspritzen. Das wäre mega geil von euch Leute und ähm, schaut das Video bis zum Ende. Hier sind ein paar nützliche Informationen drin, die äh, vielleicht für jeden interessant sein könnten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt und vielleicht ein nettes Kommentar darunter schreibt und mir natürlich auch sagt, was ihr davon haltet, was ich euch im Video erzähle und jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Black Ops 3 und ich möchte euch ein bisschen was sagen. Und zwar, ähm, ihr seht ja schon, ich habe Facecam jetzt an. Das ist jetzt aber nichts Neues. Äh, ich habe ja auch immer im Livestream jetzt Facecam an immer. Und zwar wollte ich euch sagen, dass, ähm, ja, ihr seht im Hintergrund ein kleines Live-Gameplay, was ich gerade hier nebenbei mache. Und zwar wollte ich sagen, heute kam kein Livestream, es tut mir auf jeden Fall sehr leid, dass heute kein Livestream... Oh Gott, ich hatte keine Granaten. Kam kein Livestream, dafür tut es mir auf jeden Fall sehr leid, denn mein Internet spackt gerade ein bisschen rum. Man sieht das auch vielleicht, dass die Leute so ein bisschen umherlecken, ähm... Auf jeden Fall, ja, das wollte ich euch sagen, mein Internet hat heute irgendwie Probleme, ich weiß nicht, ob ich das bis morgen gefixt kriege, aber wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall morgen wieder einen Livestream machen, morgen früh um sieben äh, wird dann der nächste Livestream kommen, ähm, genau, oh, oh Gott, ich werde so gespawntrapped. und, ja, genau, morgen früh um sieben wird der nächste Livestream kommen, Minecraft dann natürlich versteht sich auch wieder, und, äh, genau. Was ich noch dazu sagen wollte, ich wollte das jetzt anders regeln mit den Livestreams und zwar wollte ich jetzt jeden zweiten Tag einen Livestream machen und jeden anderen Tag dazwischen kommt ein Video von mir, äh, damit wir das so ein bisschen gehandelt haben. Die Leute, die keine Livestreams gucken können, die können sich dann gerne die Videos angucken und äh, vielleicht werde ich auch zwischendurch mal so ein paar Cut-Videos machen, wo ich dann irgendwie äh, so ein paar Highlights aus dem, aus dem äh, Spiel oder aus den Livestreams zusammen cutte, das könnte ich auch machen. Und, ähm, genau, wie gesagt, jeden zweiten Tag und ich hoffe, morgen kann ich wieder streamen, es tut mir leid, dass ich es heute nicht mehr geschafft habe, aber, äh, wenigstens seht ihr dann jetzt noch ein Video von mir hier, so, kann man hier vielleicht auch mal einen Kill machen irgendwie, ein Assist, nice, so, dann können wir hier einmal in den Spawn reinlungern, okay, da hat er uns natürlich direkt gesehen, äh, genau, so, und, ähm, ich hatte noch irgendwas zu sagen, und zwar genau, mit der Facecam. Ich werde jetzt äh, in den Videos theoretisch auch manchmal Facecam benutzen. Es kommt auch an, was für ein Spiel ich spiele. Wenn ich jetzt Minecraft spiele, finde ich, ist die Facecam ein bisschen unpassender. Äh, aber bei den Streams lasse ich die Facecam natürlich an, wenn es euch gefällt. Lasst doch gerne mal eine positive Wertung dafür da. Und äh, lasst auch mal gerne eine Bewertung dafür da, wenn ihr das feiert, dass ich jetzt mit Facecam mache. Und ich werde so gesponged. ich gucke gar nicht dahin. Ich gucke eigentlich die ganze Zeit nur die Kamera. Ich weiß nicht, was, was mit mir los ist, aber ich... Äh, ich spiele gerade übrigens Hardcore Team Deathmatch. So, das ist natürlich auch, wie der Name schon sagt, Hardcore. Oh, komm, da hätten wir ihn fast geholt. Äh, ich habe gerade angefangen noch zu spielen. Wie ihr seht, ich bin gerade erst Level 4 geworden. Aber das äh, ist jetzt... Wow, wurde ich vom Geschütz ernsthaft noch weggeholt. Als wenn. Okay. Äh, da oben. Komm, den kriegen wir, den kriegen wir. Na, das ist doch lächerlich. Ich bin so schlecht. Ohne Mist, ich bin so schlecht. Aber egal, ich habe ja auch gerade erst angefangen zu spielen, da kann man auch mal sehen, äh, Na, ich muss mich erstmal halt wieder in dieses Call of Duty-Feeling einleben. Äh, es wird, äh, wenn World War 2 rauskommt, ich werde das auf jeden Fall nochmal ankündigen, wenn World War 2 rauskommt, das Spiel habe ich schon, ähm, dann werde ich das auf jeden Fall auch spielen, Leute. Aber World War 2 ist nämlich der neue Call of Duty-Teil, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf, wenn der rauskommt und wir den zusammen anzocken können, das wird so geil, Leute, ich schwöre es euch. Ich feiere diese Oldschool, wo man nicht mehr so fliegen kann. Das finde ich viel cooler als die normalen. Oh, dieses Geschütz, Mann. So, und äh, ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr dieses Video äh, anguckt. Oder wenn ihr auch allgemein Videos von mir guckt. Und äh, nicht nur die Livestreams, das wäre ein bisschen schade, wenn ihr nur die Livestreams guckt. Denn äh, die Videos sind auch ähm, qualitativ, versuche ich zumindest, qualitativ hochwertig zu, zu bearbeiten und äh, auch zu spielen. Ich versuche es so, so gut wie möglich wirklich gerade zu spielen. Deswegen äh, nimmt es mir nicht übel, wenn ich zwischendurch ein paar Mal irgendwie verkack. Äh, bestehen 4,15. Ja, gut. Da kann man mal sehen, dass ich schlecht bin. So, äh, da ist. Oh, alles klar. Da ist natürlich der Cerberus am Start. So. Ähm. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Oh man, okay, da ist er ins Pre-Fire gegangen. Äh, so. Wie gesagt, ich muss mich jetzt ein bisschen aufs Gameplay konzentrieren. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden, wie ich das jetzt gemeint habe. Wenn nicht, schreibt es mir mal unter die Kommentare, dann kann ich euch nochmal äh, genaueres dazu sagen. Aber äh, genau, jetzt machen wir erstmal das Gameplay. Und ich hoffe, ihr nehmt das auch richtig auf. Ich habe nämlich eben schon mal eine Folge versucht aufzunehmen, aber da hat er irgendwie die, die Skalierung nicht richtig gezogen. Ich weiß nicht, was, was da schiefgelaufen ist, aber irgendwie hat er die Skalierung nicht richtig getroffen. Äh, deswegen muss ich jetzt mal schauen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. So. Äh, da ist auch noch was. Komm, einmal weg. Okay, na, das war so schlecht. So. Jetzt sollten wir aufpassen, jetzt ist ein Blitzschlag gerade on fire. So. Okay, der ist vorbei. Werfe ich einmal Granate raus. Ähm, wenn ihr äh, auch andere Gameplays sehen wollt, nicht nur Minecraft, so wie jetzt zum Beispiel, Call of Duty, schreibt es mir auch in die Kommentare, ob ihr äh, auf meinem Kanal nur Minecraft sehen wollt oder vielleicht auch andere Spiele. Das könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben. So. Mh... Mm. Übrigens, mein Aim ist jetzt nicht gerade on point Ne, Hatet mich dafür nicht, ich bin jetzt nicht der Call of Duty Spieler äh, Ich bin ja jetzt in allen Spielen nicht so wirklich gut Aber ich versuche es so gut wie möglich zu spielen Und ich bin der letzte Abschuss GG Leute, GG ähm, Genau, das ist eigentlich alles, was ich ankündigen wollte Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da Und ich finde es übrigens geil, dass unsere Community so schnell und so gut gewachsen ist Ne, Wir sind jetzt bei 1250 knapp Ich freue mich mega, dass wir das geschafft haben Richtig cool von euch wir sind jetzt über den 1000, das heißt, wir sind schon eine große und sehr nette Community. Ich möchte mich auf jeden Fall alle bedanken, die immer live an den Live-Gameplays äh, live dabei sind, so bei den Livestreams und so, Jedenfalls Props an euch, dass ihr immer am Start seid. Ähm, so ein paar besondere zum Beispiel, äh, die Gina Einhorn, die ist jeden Stream dabei und die Jasmin, die grüße ich jetzt mal einfach. Grüße gehen raus an euch und natürlich die Sarah PvP, ähm, die, äh, wer war das noch, ich weiß nicht, wer gerade noch live äh, mal dabei war. Aber das sind auf jeden Fall die, die ich sehr oft gesehen habe. Und natürlich schaut auf jeden Fall bei Tobis RG kanal vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und genau, was ich noch so wollte, sagen wollte. Tobi hat gestern meine Nummer veröffentlicht im Stream. Äh, da ich das jetzt nicht mehr zurückrufen kann. Meine Nummer steht auch unten in der Videobeschreibung drin. Checkt die aus. Ihr könnt mir gerne Privatmessages auf WhatsApp schreiben. Aber bitte nicht anrufen oder ähm, sonstiges. Denn das ist vielleicht ein bisschen nervig. Aber ihr könnt mir wie gesagt auch WhatsApp ein bisschen schreiben. Finde ich jetzt nicht schlimm. Auf jeden Fall, das war's von dem Video. Haut rein und ciao bis zum nächsten Mal.